Linke können nicht mit Kritik umgehen. Wer schreibt denn so etwas? Ey, spinnst du? Natürlich kann ich mit Kritik umgehen. Was ist denn das hier für ein Satz? Ey, willst du mich damit kritisieren? Es geht echt überhaupt nicht klar.